Aber so bleibt die ganze Prüfung entspannt. Mhm. Du hattest jetzt nie eine Situation, wo du dich hier reingequetscht hast, der von hinten hat gehupt, da wärst du sowieso durchgefallen.